Nachdem mein Vorredner einen allgemeinen und vor allem auf die Universitäten gerichteten Überblick zur nationalsozialistischen Vertreibungspolitik äh, gegeben hat, will ich nun die Aufmerksamkeit auf die physikalisch-technische Reichsanstalt lenken und darlegen, in welchem Maße diese außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die ja lange Zeit als äh, das, äh, die größte und äh, modellhafteste, äh, außeruniversitäre äh, Institutionen in Deutschland galt, dann sozusagen in Konkurrenz äh, ab 1910 mit der Max-Planck-Kaiser-Willem-Gesellschaft, also auf diese doch bedeutende Institution äh, meinen Fokus lenken und, und darlegen, in welchem Maße diese äh, Forschungseinrichtung vom Furor der rassistisch und politisch motivierten NS-Entlassungspolitik -Entlass betroffen war, und wie speziell das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufspartentums vom 7. April 1933 dort umgesetzt wurde. In den ersten Wochen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ging es mit der sofort einsetzenden und stark forcierten Verfolgung und Ausschaltung politisch Andersdenkender, namentlich von aktiven Parteigängern und führenden Repräsentanten der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratie, äh, um so die nationale Revolution zu sichern. Als Stichworte seien hier der Reichstagsbrand vom 28. Februar und das damit verknüpfte Ermächtigungsgesetz vom 24. März genannt. Diese fanden in der Reichsanstalt aus also einer wissenschaftlichen und damit vermeintlich unpolitischen Institution zwar keinen belegbaren Widerhall, aber unter den alten Kämpfern und anderen Nazi-Anhängern in der Belegschaft der PTR, die es nicht in geringer Zahl damals gab, wurde dies sicherlich als Ermutigung, wenn nicht gar als Aufforderung verstanden, auch in der Reichsanstalt die Säuberung des Beamtenkörpers im Sinne des Nationalsozialismus anzugehen. Wie in anderen Institutionen wurden diese Wochen auch in der Reichsanstalt zur Stunde der ns betriebszellen sowie entsprechender Denunziationen und Diffamierungen. als beispielsweise am 8. März 1933 nach der Reichstagswahl vom 5. März auf Veranlassung der ns Betriebszelle sowie der NS-Beamtenarbeitsgemeinschaft auf dem sogenannten Observatorium, hier zu sehen, das in spontaner Begeisterung über den gewaltigen Wahlerfolg die Hakenkreuzfahne gehisst worden war, also ich wollte hier noch sozusagen eine Montage machen, aber äh, mein äh, äh, Medienberater hat mich doch da, äh, äh, sozusagen empfohlen, das vielleicht nicht zu machen, weil es könnte missverstanden und in den äh, Kanälen des äh, World Wide Web doch irgendwie äh, äh, missbraucht werden. Also stellen Sie sich hier sozusagen an dem Fahren, die eine äh, Arkrosefahne vor. Äh, als diese, also in spontaner Begeisterung über den gewaltigen Wahlerfolg, die Hakenkreuzfahne, Zitat, gehisst worden war, wurde diese nach etwa einer Stunde wieder eingezogen. Laut einem denunziatorischen Brief äh, an den für die PDR zuständigen Innenminister Wilhelm Frick äh, geschah dies auf Betreiben von Richard Vieweg, Leiter des Hochspannungslabors und nach Veranlassung des Präsidenten Friedrich Pagen, in dessen Präsidentenwiller dann auch die eingezogene Fahne äh, wieder äh, verbracht wurde. Wie man den Brief der, äh, äh, der NS-Betriebszelle an den Reichsinnenminister entnehmen kann, rückte dann am folgenden Tag ein SA-Sturm an, um vom Präsidenten in angemessener Form die Herausgabe der Fahne zu fordern, die dann auch durch Pagen unter Protest ausgehändigt wurde. Anschließend wurde die Fahne erneut gehisst, diesmal jedoch auf dem Hauptgebäude, dem in Siemensbau. Wir werden das äh, äh, bei Bedarf, sozusagen äh, ist ja angeboten, die Orte noch äh, sehen, also direkt sehen können. Jetzt sind sie alle hinter dem Baumassenarm sozusagen verschwunden. Ja, also auf dem äh, Siemensbau sozusagen gehisst. Allerdings vermerkt der Brief, dass nur ein Zitat, nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Beamten und Angestelltenschaft diesem Vorgang aus ehrlichem Herzen zugestimmt habe. Der größte Teil verhielt sich ziemlich ablehnend und passiv da schon seit vielen Jahren eine Auslese in demokratischer Richtung bei der Einstellung getroffen wird. Dazu wird später, werde ich später noch was sagen. Zitat Ende. Trotz dieser Denunziation hatte der Vorfall weder für Pagen noch für fiewig negative Konsequenzen, was bislang in der Literatur nicht zuletzt von mir selbst so erklärt wurde, weil man juristisch eigentlich keine Handhabe gegen Pagen und fiewig hatte, und sie wohl auch durch ihre Prominenz als Präsident und als äh, leitender Mitarbeiter äh, geschützt waren. Hinzu kam, dass Parschens Tage als PTR-Präsident ohnehin gezählt waren, da er vor der Pensionierung stand und auf viel Weg sich anschickte, die PTR äh, zu verlassen, denn ein Ruf an die TH Darmstadt äh, stand in Aussicht. Übersehen wurde bei dieser Argumentation jedoch, dass es weder Pagen noch Viehweg waren, die die Fahne äh, äh, sozusagen eingeholt hatten. Wir sind schließlich in einer Behörde, wo es sozusagen sehr hierarchisch vor, vorgeht. Äh, äh, ein Zufallsfund förderte äh, zu Tage und äh, hier danke ich noch mal den Enkel von Herrn Popsin, der äh, ja, mir einen Brief schrieb, äh, hör, hatte von dem gehört, was wir hier machen und äh, mir das erklärte, so wie er es von seinem Großvater hatte. Also ein zu Zufallsgrund zu Tage, dass vielmehr der Ingenieur und im Laboratorium für, für Viskosymmetrie und Erdölapparate angestellte Erich Popsin derjenige war, der die Hakenkreuzfahne eingeholt und auf den eventuell sogar die Anregung zur Flaggeneinholung zurückgeht. Im Gespräch mit Kollegen soll Bob Sien die Überzeugung vertreten haben, dass die Fahne dort nicht hingehöre. Beim Einholen der Fahne wurde er aber offenbar von SA-Leuten beobachtet, denn in den folgenden Tagen war die SA hinter ihm her und er musste sich so für einige Zeit bei Verwandten versteckt halten. Aufgrund des Paragraphen 2 des äh, äh, Berufsbeamtengesetzes, auf den ich jetzt gleich kommen werde, wurde er schließlich zum 1. Juli 1933, das ist wahrscheinlich der früheste Entlassene, äh, aus, seiner Entlassung, äh, aus seiner Anstellung an der PTR entlassen. Nach mehr Monaten der Arbeitslosigkeit äh, wurde Bob Sin dann im Folgejahr als Techniker von der Lufthansa eingestellt. Und nach dem Zusammenbruch Hitler-Deutschland konnte er auch wieder als Wiedergutmachungsmaßnahme an die PTR bzw. Äh, das äh, DAMW, also das Ost, äh, die Ostneugründung, zurückkehren. Allerdings nur kurzzeitig. Und denn vom Ende der 1940er Jahre bis zu seiner Pensionierung war er dann als Ingenieur in der privaten Wirtschaft beschäftigt. Kommen wir zum... Erlass zum, des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten uns am 7. April 1933 äh, verabschiedet. Dieses kam für die Reichsanstalt, wie wohl auch für andere Wissenschaftsinstitutionen, wie man zum Beispiel aus dem verdienstvollen Buch von Rüdiger Hartmann über die Generalverwaltung der äh, MBG entnehmen kann, doch einigermaßen überraschend. Und, und das Gesetz fiel hier an der PTR zudem in eine schwierige Zeit des Übergangs. Wie schon gesagt, die Pensionierung von Friedrich Paschen, der seit 1924 Präsident der Reichsanstalt gewesen war, stand auf der Tagesordnung und nachdem mit der nationalsozialistischen Machtübernahme das Reichsinnenministerium die Regelung der Nachfolge energisch an sich gezogen hatte, wurde nicht nur bestimmt, dass Herr Paschen infolge der Erreichung der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet werde, sondern das Ministerium zauberte auch gleich noch mit Johannes Stark einen Nachfolger aus dem Hut, der zwar nur als physik -Nobelpreisträger des Jahres 1919 die für das Amt nötige wissenschaftliche Prominenz und auch Expertise besaß, doch in der physik Physikergemeinschaft als Außenseiter und Querulant galt. Dementsprechend stellte Pagen einen Brief an seinen Schüler Walter Gerlach fest, Zitat, keiner will ihn, nur der Minister. Hintergrund des ministeriellen Votums war, dass stark seit Mitte der 20er Jahre zu den glühenden Bewunderern Adolf Hitlers gehörte, und äh, auch äh, Ende der 20er Jahre wo um 1930 in die NSDAP äh, äh, eintrat, also zu den alten Kämpfern gehörte, und zudem zusammen mit Philipp Lenard Wortführer der sogenannten deutschen Physik war. Jenes Einbruchs von obskurantismus und Rassismus in das Wissenschaftsgebäude der Physik. In seinem Glückwunschstreiben an den neu ernannten Reichsminister Wilhelm, Wilhelm Frick vom äh, Februar äh, äh, 1933, hat er dem Minister angeboten, dass er und Lennart, Zitat, bei der Einflussnahme auf die ihm unterstellten wissenschaftlichen Institute gern unseren Rat zur Verfügung stellen werden, Zitat Ende, und speziell starkes Interesse an der vakanten Präsidentschaft der Reichsanstalt artikuliert. Starks Interesse war dann mit lancierten Briefen der NS-Betriebszelle an den Minister befördert und schließlich im April mit seiner Ernennung zum sechsten Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt gekrönt worden. Stark trat sein Amt zum 1. Mai 1933 an und zu seinem ersten Amtshandlung gehörte es, das Berufsbeamtengesetz an der Reichsanstalt umzusetzen. Zur Umsetzung des Gesetzes wurden noch im April 1933, also äh, äh, unabhängig von Stark, aber natürlich befördert durch die äh, äh, Verwaltung oder die Administration, Fragebögen verschickt. Und äh, hier ist ein, eine Abbildung und das beantwortet vielleicht auch die, die, die Antwort sozusagen, wie die, äh, äh, äh, ja, wie die, die Ministerien äh, sozusagen an die Informationen ankamen. Und diese Fragebögen waren weitgehend reichseinheitlich vom Reichsinnenministerium konzipiert worden. Und hier sind mal, also das ist sozusagen ein Fragebogen, die erste Seite, die in der PTR hier verteilt wurden. Und rechts ist zum Vergleich mal ein Fragebogen, der strukturell etwas kürzer, aber ähnlich war, die vom Berliner Magistrat an, an die Mitarbeiter waren. Und das wurde an all jene Beamten verteilt und mit der dritten Durchführungsordnung vom 6. Mai 1933 dann auch an die nichtbeamteten Mitarbeiter, das heißt an alle Angestellte und Arbeiter, also an all jene, von denen man annehmen konnte, dass auf sie das Berufsbeamtengesetz zutreffen wurde. Also das war doch noch ein hoher, sozusagen auf der Basis von ja, sozusagen der alltäglichen Lebenserfahrung. Nicht? Das ist interessant, wie, also das ist für mich immer auch eine Frage, nicht? wie hatte man sozusagen dieses Jüdischsein irgendwie erlebt oder auch de, de, sozusagen de, definiert. Da scheint es also doch einen, noch einen großen sozusagen gesellschaftlichen Informationsfluss gegeben haben zu haben. Äh, dabei, äh, ja, also, äh, Wann die Fragen äh, hier an der PTR konkret ausgesandt worden, ist für die PTR nicht belegt. Da kann man wohl davon ausgehen, dass dies wie auch in anderen Institutionen und vor allen Dingen der also der, Vergleich, der am besten vergleichbaren Institutionen äh, wie bei der äh, wie die, die kaiser gesellschaft dies im Laufe des äh, April geschehen war. Die Oft Betroffenen hatten so neben den Angaben zur Person, insbesondere Fragen nach der Abstammung und der religiösen Zugehörigkeit, dies bis zur Großelterngeneration zu belegen. Und auch das ist die politische Komponente zu Parteimitgliedschaften oder politischen Überzeugungen. Es wurde nicht nur abgefragt, eben, waren Sie Mitglied der Kommunistischen Partei oder der Sozialdemokratie, sondern auch in äh, äh, äh, Organisationen wie dem Reichsbanner und, und, und der Liga für, sogar der Liga für Wen Menschenrecht, die sozusagen als äh, links äh, äh, verortet galt. Dabei folgten diese Fragen äh, strukturell dem, äh, äh, Betriebs-, äh, dem äh, Berufsbeamtengesetz. Und hier sind mal die Paragraphen 3. 4 und 6, die maßgeblichen, über die ganz wesentlichen die Entlassung erfolgten. und ja, Wobei insbesondere eben diese Paragraphen für eine Entlassung von besonderem Gewicht waren. Dies wird insbesondere auch am Fragebogen des Oberregierungsrats und Mitarbeiters der optischen Abteilung Viktor Engelhardt deutlich, dem man seine SPD-Mitgliedschaft und die Zusammenarbeit mit Kurt äh, Severing, dem äh, preußischen oder, äh, Innenminister der Weimarer Republik, äh, äh, äh, äh, vorwarf und äh, der äh, auch kurzzeitig sozusagen ins Innenministerium mal äh, versetzt wurde und er hatte da sozusagen äh, ja, Schriften weltanschaulichen und auch Bildungs äh, äh, äh, und äh, weiter, von weiterbildenden Charakter verfasst. Er galt sozusagen, das wurde ihm fortgeworfen und er galt sozusagen oder, oder wurde unter dem Begriff geführt, ein sogenannter äh, äh, Parteibuchbeamter äh, äh, gewesen zu sein. Und äh, ja, dass die NS-Betriebszelle. Neben äh, solchen, äh, also nicht nur die Fragebogen, äh, äh, also dass, äh, dass nicht nur die, die Fragebogen haben, sondern dass auch die NS-Betriebszelle durch aktivistische Aktionen und mit gezielten Denunziationen den politischen Umbruch förderten, hatte schon der Fall Bob Zin gezeigt. Darüber hinaus haben Archivarbeiten, die im Rahmen der Masterarbeit einer Studentin von Frau Manner äh, durchgeführt, durchgeführt wurden, gezeigt, dass daneben an der PDR und wahrscheinlich auch an anderen äh, staatlichen äh, Behörden äh, die nationalsozialistische Beamtenarbeitsgemeinschaft äh, sozusagen revolutionäre Wachsamkeit zeigte. So ist ein Briefwechsel zwischen der Arbeitsgemeinschaft und dem Reichsinnenministerium bezüglich des Falls Engelhardt dokumentiert, der Engelhardt vorwirft, sich anhängigen Entlastungsverfahren durch eine Bürgschaft seines Vorgesetzten äh, Professor äh, Ernst Gerke und einem Schreiben an den PT PTR-Präsidenten von seiner marxistischen Tätigkeit und seiner persönlichen Beziehung zum SPD-Politiker Rudolf See Severing zu entlassen. Dies gebe aber, so heißt es in dem Brief, Zitat, in vielen Punkten nicht den wahren Sachverhalt nieder, weshalb man vorschlägt, Zitat, sich an Engelbart persönlich anzusehen. Dies bestätigt die Einschätzung von Hans Johann Häuser in einem Buch, das vor schon 30 Jahren etwa erschienen ist, dass der Nationalsozialistische Bund die Nationalsozialistische Beamtenarbeitsgemeinschaft zu den einflussreichen Organisationen in der Frühzeit der NSD NS-Diktatur gehörte und sich durch Zuträgerdienste für das Innenministerium und die NSDAP hervortrat. Zitat, sie agierte in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen, unter anderem als eine Art Verwaltungspolizei, die missliebige Personen denunzierte, politisches Fehlverhalten meldete und sogar Säuberungslisten zusammenstellte. Ursprünglich wurde den Befragten eine Frist von drei Tagen für das Ausfüllen des Fragebogens eingeräumt, was sich jedoch als illusorisch erwies, denn allein schon die Recherche nach jüdischen Vorfahren erwies sich als sehr viel Zeitraum und auch die Darstellung bzw. Bewertung einstiger politischer Aktivitäten war nicht binnen Tagesfrist zu erbringen. Überhaupt der ursprünglich ins Auge gefasste vorübergehende Gültigkeitszeitraum des Gesetzes bis Juni 1933, es sollte ja nur für eine der Nationalrevolution geschuldeten Übergangs gültig sein, obwohl diese Frist dann immer wieder verlängert wurde und erst durch das Reichsbürgergesetz von 1935 war dann das Provisorium aufgehoben. Schon am 24. Juli 1933 konnte die PTR-Präsident Johannes Stark an den Reichsinnenministerium melden, dass die Durchprüfung durch des Personals der physikalisch-technischen Reichsdarstellung aufgrund § 2 bis 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 beendet, beendet seien, bis auf einen Fall nach § 4, über den noch Entscheidung zu treffen ist. Bei dem noch im offenen Fall handelt es sich um das Entlassungsverfahren von dem schon äh, erwähnten Viktor Engelhardt, dessen Bearbeitung sich im Übrigen der PTR-Präsident vorbehalten hatte und der schließlich im August auch zu den Akten gelegt wurde, durch, Erlass, durch einen Erlass wurde Engelhardt aus dem Dienst entlassen und bezog dann vom 1. Januar 1934 äh, ab Ruhegeld. Neben Viktor Engelhardt gab es noch einen zweiten wissenschaftlichen Beamten, äh, der aufgrund des äh, äh, äh, Berufsbeamtengesetzes äh, äh, äh, seine Anstellung verlor. Es war äh, der Wärmetechniker Techniker Max Jakob, der aber, und das weiß wieder auf, eine, äh, äh, auf die Struktur des Gesetzes hin, und äh, Michael Gröttner hat darauf hinzuwiesen, er, er war sozusagen wegen des Frontkämpferstatuts erst wo, äh, davon von der entlassung ausgenommen er wurde dann erst nach verabschiedung des reichsbürgergesetzes 1935 in ruhestand gesetzt er ist dann im anschluss einer vortragsreise äh, die er äh, äh, ja äh, in, in amerika wahrnahm nahm und sich zunächst äh, äh, also stand die rückkehr äh, zurück jetzt war mal das problem auch äh, dass die Leute ja noch eine Pension bekamen äh, und, und die ihnen zumindest das Überleben sicherte. Äh, 1935, 1936 war ja sozusagen noch nicht Auschwitz äh, äh, äh, sozusagen am, am, am Horizont. Äh, und äh, insofern war die Pensionsfrage äh, bei allen emigrierten Wissenschaftlern, hatte einen hohen Stellenwert. Und äh, deswegen versuchte man sozusagen die Immigration. Äh, Herauszuzögern oder hoffte auf eine Besserung der politischen Situation, so auch bei Jakob. Er bekam dann aber doch in, äh, im Rahmen dieser Vortragsweise ein Angebot äh, einer amerikanischen äh, Technischen Hochschule, würde man sagen, sehr äh, reputierlich. Und er äh, er nahm die an und startete jetzt nochmal, kann man sagen, durch. Er machte eine sehr reputierliche wissenschaftliche Karriere in Amerika und er ist äh, eines der Beispiele, der, äh, die ja auch in der Immigrationsforschung äh, sehr interessant sind, wie äh, der Wissenstransfer durch Immigration erfolgt. Dazu wird im Anschluss noch äh, Ludgardini ein, einiges sagen, weil ich das hier abkürze. Äh, ja, er hat äh, dann Karriere gemacht als Professor, indem er sozusagen dieses Gebiet der äh, Wärmeleitungsforschung äh, äh, in Amerika sozusagen implementierte und zu, zu, zur Blüte brachte. Und er ist sozusagen für seine Verdienste wird seit 1961 von der American Society for Mechanical Engineers der Max Jakob Award äh, ver, ver, verliehen, also eines der seltenen Beispiele, wo Immigranten doch sehr wieder in ihrer neuen Lebensumfeld sich integriert haben. Ich will es dabei belassen, weil Herr Dienel dann noch sehr viel ausführlicher ankommt. Weitere Beispiele von Entlassung aus dem Bereich, heute wollen wir sagen, des höheren Dienstes, also der Regierungsräte und der Oberregierungsräte, ist der Justiziar Kurt Schweizer, auf den später auch noch einem speziellen Vortrag eingegangen wird. Und so dass ich hier bloß seine Lebensgeschichte, er ist auch noch ein Beispiel, einer der wenigen Beispiele, wo die Entlassung über den Paragraf 6, erfolgte. Ne? Also er war Jude, das äh, bot sofort äh, den Anlass, aber man versucht ihn, weil er erst 1930 sozusagen äh, im äh, Rahmen eines, äh, einer, einer institutionellen Bereinigung, also die Institution, wo er bisher arbeitete, wurde, wurde, wurde, äh, wurde geschlossen und äh, ja, so musste ein Beamter versorgt werden nicht? und er ging an die PTR, und blockierte da eine Planstelle, was sozusagen schon vor 1933 ein Problem war, aber jetzt benutzt wurde, um ihn vielleicht woanders hinzuversetzen, damit auch das Problem loszuwerden. Weil nämlich stark als Präsident war es nicht so angenehm, einen äh, ja, loyalen Staatsbürger, der äh, äh, sich im konservativen Bereich durchaus weltanschaulich be bewegt hatte, wie die, zumindest wie die Beurteilung erwähnt und ein Frontkämpfer sozusagen in die, in, die, in die Pension zu schicken, die natürlich mit erheblichen nicht nur Reputationsverlust, sondern auch mit erheblichen materiellen Verlust verbunden war. Aber da führte dann keinen Weg hinweg und er ist dann 1934 zwangspensioniert pensioniert worden. Den Lebensweg will ich später noch was sagen und er ist dann in England nach England emigriert und äh, ja, konnte aber an die Karriere, die er in Berlin hatte, an sich nicht mehr richtig anknüpfen. Äh, er hat seinen Lebensunterhalt äh, ja, fleißig verdienen müssen und ist dann 1973 gestorben. Äh, es, ein weiteres Beispiel ist der Wärmetechniker, äh Quatsch, der äh, Physiker äh, Walter Giobeck, dessen nicht-arische äh, Abstammung, aber erst 1938 zur Entlassung führte, obwohl sie äh, sozusagen be, äh, bekannt war, äh, denn äh, 1932 hatte der Senat der Technischen Hochschule Dresden, oder hatte die Technische Hochschule Dresden ihm äh, ein Ehrendoktor Doktor verliehen das aber sozusagen nicht mehr ausgehändigt wurde oder blockiert wurde wegen seiner nicht-arischen Herkunft. Diese Ehrung aber auch seine Tätigkeit an der PTR zeigt, dass er ein hochkarätiger Spezialist im Bereich der Fotometrie war, unter anderem war er Vertreter der Reichsanstalt in internationalen Gremien, und Stark scheint hier auch versucht zu haben, ihn zu halten und beim Reichserziehungsministerium eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, was aber scheiterte. Also vom Ministerium wurde ihm gesagt, hier gibt es keinen Handlungsspielraum und dem hat sich Stark natürlich sofort angeschlossen, sodass Giobeck 1938 zwangspensioniert wurde. Allerdings wohl aus gesundheitlichen Gründen. Also die, die offizielle Entlassungsgrund oder Pensionierungsrunde wurde dann irgendwie der Gesundheit zugeschrieben. Äh, Giobeck zog sich dann als Privatier nach Plau See in Mecklenburg zurück. Und es ist interessant, äh, äh, ich wusste von, von Giobeck durch einen äh, Bekannten, der äh, äh, Plau an sagte: Also, er weiß, so in der Kriegszeit war hier so ein wunderlicher Herr. Äh, der war Physiker äh die habe ich zur Kenntnis genommen, aber nicht weiterverfolgt, leider. Nicht? Er war dort bis nach dem Krieg, war zu dann auch noch Amtsrichter in Mecklenburg. Also er war wie vielfach dann in der Nachkriegszeit, Leute, die politisch unbescholten waren, rückten in solche Positionen, wurden von der Militäradministration oder wen auch immer zu Bürgermeistern oder eben Amtsrichtern. Das hat Giubik gemacht. Ist dann aber 1948, als sich die Situation der PTR der Aufteilung durch Ost und West und Westberlin etwas geregelt hat hier nach Berlin also an die damals noch PTR heißen bis 1952, hier nach Westberlin gekommen war dort wieder Laborleiter und ist dann 1954 pensioniert worden und äh, nach äh, f, äh, f, äh, und dann 57 gestorben mehr kann ich leider nicht sagen weil ich weil äh, eine Nachricht habe zu ihm äh, ja wegen Corona und man muss jetzt in den Archiven ein halbes Jahr oder noch länger warten, äh, ja aber in der Druckfassung wird es wahrscheinlich Seit, äh, äh, Michael, du sagtest das schon so sozusagen früher, äh, aber äh, äh, äh, verstärkt wurde sozusagen seit Kriegsbeginn, glaube ich, äh, wurde auch, gegen die in zumeist unteren Stellung der Verwaltung verbliebenen jüdischen Mitglieder vorgegangen und ihr Status überprüft. Und im Rahmen dieser Säuberungswelle verlor hier an der PTR noch mal, und das ist der letzte sozusagen hier entlassene, ein Physiker namens Dr. Koch im Sommer 1942 seine Anstellung. Und dies habe ich beobachtet, äh, äh, durch Zufall sozusagen und durch Hinweis unseres Archivars nur äh, entdeckt, äh, in einem Brief Laues an Walter Meissner, äh, der sozusagen im, im Münchner äh, Archiv ist. Und äh, dort kann man ihn lesen, die Reichsanstalt hat den Dr. Karl Koch-Kdallauf-Fall entlassen, weil er sich als Mischling zweiten Grades bezeichnet hat, während eine Wiener Auskunftsstelle ihn als Mischling ersten Grades bezeichnet die Auffassung, ob er als Jude zu rechnen ist oder nicht, sind verschieden. Nun sucht er nach einer Industriestellung. Ja, das war sozusagen auch ganz typisch. Also bei diesen Sachen äh, ist man sehr stark auf Zufälle. Nicht? Also Geobank, äh, oder auch, auch, auch äh, die großen Fälle sind immer bekannt, nicht? aber die Feinstruktur ist wie äh, Wiener Spektroskopie auch immer schwierig äh, zu äh, erschließen. Äh, obwohl Einstein kein äh, äh, Mitarbeiter der PTB war, ein entsprechendes Angebot von äh, Emil Warburg hat er ja 1913 ausgeschlagen und war lieber Professor in, äh, als Professor nach äh, Zürich gegangen. Er ist erst dann zwei Jahre später unter deutlich besseren äh, Konditionen hier nach Berlin gekommen äh, und äh, war. Und Einstein gilt ja sozusagen als das prominenteste Beispiel der NS-Vertreibungspolitik, äh, weil er sozusagen als, äh, ja, nicht nur als Jude äh, und auch bekennender Jude, also Anhänger des als Zenonismus, sondern auch als Demokrat und äh, Freigeist sozusagen im, und als Repräsentant der modernen Physik sozusagen im Fahnenkreuz der, der, äh, der Nationalsozialisten stand. Man kann ihn auch zu den aus der PTR vertriebenen Wissenschaftlern zählen, denn er war im Dezember 1916 noch durch den deutschen Kaiser zum Mitglied des Kuratoriums, also sozusagen des Aufsichtsrats der äh, äh, PTR äh, äh, als, äh, ernannt worden. Und die Nationalsozialistische Machthaber und speziell äh, äh, äh, stark für den Einstein, äh, sowohl Repräsentant der fasten Weimarer Republik und aber vor allem auch ein Vertreter oder auch der führende Repräsentant der modernen Physik war, hatten nichts Eiliges zu tun, als ihn bereits im April 1933, also aus dem Kuratorium, zu entlassen. Das ist sozusagen die Entlassungsschrift, das geschah natürlich im Zusammenhang mit den mit, der, mit, den, mit den Diskussionen, die um Einstein an der Berliner Akademie erfolgten, mit seinem Ausschluss, der etwa parallel dazu läuft. Äh, ja. Ganz ähnlich wurde mit Max von Laue verfahren, der seit 1924 im Nebenamt als theoretischer Berater an der PTR wirkte, er galt ebenfalls als Repräsentant der modernen Physik und war außerdem noch enger Freund Einstellen und vor allen Dingen der Intimfeind von Johannes Stark. Insofern war es keine Überraschung, wenn diesem, also Laue, im Sommer 1933 ebenfalls die Zusammenarbeit gekündigt wurde und er in der PTR zur Persona non grada wurde. Äh... Die eben kurz genannten Fälle kann man, wo es noch sozusagen einen umstrittenen Fall gibt. Und das ist ja okay, äh. Der Anton Weber, der hat nach dem Krieg seine äh, Verfolgung erst reklamiert und äh, seine Entlassung ist aber, äh, würde man sagen, umstritten. Er reklamiert dafür, dass er wegen seines katholischen Glaubens äh, verfolgt wurde, was aber ein Problem ist äh, äh, äh, und äh, stark stellt das anders dar. Also würde ich mal sozusagen im Raum, ohne jetzt das zu bewerten. Äh, ich habe hier noch ein, eine Gruppe von, die fängt an hier mit äh, Wolfson und geht bis Rabinovic. Das sind äh, vier Leute, die an der PTR als Stipendiaten oder Gäste äh, wirkten. Zu denen wird äh, Stefan Wolf noch äh, etwas sagen. Hier ist die... Sa äh, die Sachlage auch sehr un äh, unklar, weil eben hierzu kaum Archivmaterial ist. Man findet auch Post-Hinweise in Briefe äh, und so. Äh, äh, aber die wurden einfach äh, dann äh, nach, nach äh, Auslauf ihrer Verträge sozusagen gegen ihrer Stellung hier äh, verloren. Also ein Mann wie Reichenheim, der hat, hatte über zehn Jahre seinen Gaststatus und hat ja sehr... Wichtige Arbeiten zur Gasentladungsphysik zusammen mit, äh, äh, mit, mit, äh, mit Gerke äh, gemacht. Ja, äh, das nochmal. Dann gibt es jetzt hier eine Gruppe. Äh, äh, die, äh, das sind Leute, die in, ab de, in der zweiten Hälfte des, äh, der 30 er Jahre ins Fahnenkreuz sozusagen der Säuberung kamen. Das waren Leute, die äh, Logenmitglieder waren und äh, wo äh, äh, f, äh, ja, die zumindest in ihrer, in ihrer, ihrer Tätigkeit äh, eingeschränkt wurden. Sie durften bestimmte äh, äh, äh, Dinge nicht mehr tun, also auch hoheitsrechtliche Sachen. Und sie wurden so vielfach äh, aus ihren Positionen rausgegrault, muss man sagen. Sie wurden nicht äh, in, in, in, in dem Sinne, äh, in, in, in starken Fällen werden sie also führend in, in, in logischen Tätigkeiten, dann wurden sie auch entlassen, aber diese Fälle waren hier in der Grauzone. Es gibt dann noch einen Prominenten, äh, August Wettauer, der war im optischen Laboratorium und der wurde bis zum bis zum Ende, eben weil er, weil er äh, fachlich äh, sehr kompetent und exzellent war, wurde von Stark äh, und anderen denn hier gehalten. Ein Fall auch noch äh, Georg Langwein, der äh, auch im, im Bereich der Verwaltung wohl war, äh, der äh, wurde auch denunziert durch die Arbeitsgemeinschaft, dass er im als aktiver Teilnehmer der Provinzialsynode aktiv war, also dahinter stand die bekennende Kirche und äh, da, das wurde auch von ihm sozusagen, äh, äh, als, äh, also wurde, wurde darauf gedrängt, ihn zu entlassen, wogegen auch stark sozusagen ein Schritt, dass es sozusagen doch noch im Rahmen sozusagen der, des christlichen Bekenntnisses äh, zu äh, zu sehen und äh, ja. Äh, Kommen wir vielleicht zum Schluss kurz zur, äh, ja, zu, zu einer Einschätzung. Äh, auch in dieser besagten äh, d, äh, d, äh, d, Masterarbeit haben wir, hat sich Frau Manner auch äh, beschäftigt über, wie der, der, äh, der Mitarbeiterbestand sich verändert hat und das sozusagen auch äh, orthogonal zu dem, was man bisher so als Mythos der PTR sagt, nicht im Dritten Reich. Sie wäre eben durch die äh, Präsidentschaft zwei exponierter Nationalsozialisten, Stark und später Esau, äh, eben äh, ja, wissenschaftlich runtergewirtschaftet worden und hätte ihren, äh, ihren Status verloren. Das ist so wahr, wie es falsch ist. Es gab eine Umgruppierung in Richtung dann auch äh, angewandter Forschung im Sinne von Autarkie und auch militärtechnischer Forschung, aber die Entwicklung der PTR hat im Grunde profitiert, weil sowohl das Budget als auch die, äh, die, äh, die, äh, äh, die, die äh, Mitarbeiterzahlen, die hier mit dem vier Jahresplan gehen sie auch mal stark in, in die Höhe. Äh, das ist jetzt nicht unser Problem. Äh, aber wenn man mal jetzt äh, diese... Jahre 33 bis 36 als die entscheidenden Jahre, der für die Entlassung äh, zusammenführt. So hatte die äh, PTA etwa äh, knapp 400 Mitarbeiter, davon 136 Wissenschaftler, sieben Stipendiaten, die nicht in ihrer Mitarbeiterzahl sich auftauchen, äh, und äh, etwa 200 Techniker und 660 Leute in der Verwaltung. Wenn man das jetzt mal äh, äh, äh, äh, ja, äh, sozusagen in Relation zu den Beamten und Wissenschaftlern, nicht? also vier eigentliche Wissenschaftler und äh, hier noch den äh, äh, äh, Kurt Schweizer als Verwaltungsbeamten, aber auch in der Stellung eines äh, Regierungsrats und, äh, und den Streitfall hier, dann kommt man sozusagen auf eine eine Prozentzahl von vier oder viereinhalb Prozent. Wenn man dies sozusagen in den, mit den wissenschaftlichen Stipendiaten und äh, äh, äh, Gästen sozusagen, dann kommt man hier schon eine äh, höhere Zahl. Und bei den beamteten Wissenschaftlern, Stipendiaten und Gästen haben wir acht Fälle, dann kommt man bei sechs oder sieben Prozent, bei Technikern zwei Prozent. Äh, äh, insgesamt fällt das sozusagen etwas raus aus den Zahlen, die wir vorhin gehört haben. Es ist sozusagen eher an der unteren Grenze, aber da noch mal fast die Hälfte, also als den wenigsten betroffenen äh, äh, äh, Instituten wie Rostock oder, oder Tübingen. Und da äh, stellt sich natürlich die Frage, äh, äh, äh, ja, äh, äh, was könnten die Gründe sein? Eines auch muss man sagen, die Datenbasis ist hier relativ unsicher. Nicht? Wir wissen zwar bei den Wissenschaftlern, aber darunter äh, äh, äh, äh, wissen wir es nicht. Und dann ist die Frage natürlich auch jetzt bei dir. Äh, du hast ja bloß die Ebene der Wissenschaftler, Michael. Wir gehen an sich viel tiefer. Nicht? Wir nehmen die Techniker, also äh, und auch äh, Verwaltungspersonal. Soweit wir es kennen. Aber da ist auch eine hohe Unsicherheit noch. Nicht? Äh, so und als Gründe, äh, aber hier äh, bin ich äh, auch unsicher, muss ich ganz klar sagen. Nicht? Äh, das sind hier die Vergleichssachen nochmal. Nicht? Also an den 23 Universitäten wurden etwa 20 Prozent, äh, in Berlin sozusagen, Hamburg über, über ein Drittel und bis Tübingen 4 Prozent. Zahlen können sich ein bisschen abweichen, weil ich hatte noch nicht deine Zahlen, sondern aus der allgemeinen Literatur. Ich in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als die vergleichbare Institution äh, äh, sind eben etwa äh, über 10 Prozent äh, und am Haber-Institut als das äh, von der Entlassung am stärksten betroffene Institut sind es 20 Prozent. Ja, was könnte man jetzt die Gründe dieser Unterschiede sagen? Da fällt mir als erstes ein sozusagen der Behördencharakter der, äh, der, der, der, der, der PTR, die sowohl äh, sozusagen eine noch äh, konservativ geprägte Beamtenschaft, das bezog sich nicht nur auf die Politik, sondern auch auf, auf die Wissenschaft. Nicht? Also es gibt dieses äh, Bonmot von äh, Friedrich Paschen, wie wir ja schon erwähnt haben, der als er aus der Hochschule sozusagen an die PTR kam und feststellte, also die, äh, äh, die Herren an der Reichsanstalt sind eigentlich, eigentlich keine, keine richtigen Physiker mehr. Sie sind sozusagen... Beamte, die den Kohlrausch, das sozusagen, das führende, also damals das führende Handbuch oder Lehrbuch für, für der Physik oder der Messtechnik, der, den, der, der, der die, die, das dort beschriebene, also die, die, die Messverfahren in höchster Präzision sozusagen bis zur x Komma Kommastelle machen. Nicht? Also das, ist, äh, das war bekannt. Nicht? Und das hat natürlich, wie du ja auch sagtest, nicht? im Grunde ist es weniger das Verhalten im Dritten Reich, sondern das Verhalten vor 33, das schon sozusagen äh, hier wie eine Schleuse äh, äh, äh, äh, äh, gewirkt hat. Und man muss auch so sagen, äh, an einer Institution wie der PTR äh, Gab es doch einen noch geringeren Bruch mit der, Wilhelmi, Wil, mit der wilhelminischen Gesellschaft als eben an den Unis und oder auch an der KWG. Die KWG war eine Neugründung und öffn, öffn, öffn, öffnete gerade auch äh, Leuten äh, eine, äh, einen Karriereweg, der an den Unis äh, stärker äh, limitiert war, nicht eben äh, Juden, Frauen. Auch Leute aus, äh, aus den interdisziplinären äh, Fächern, die sozusagen äh, äh, an den Unis äh, noch nicht institu institutionalisiert waren. Und äh, das war natürlich auch an der PTR nicht gegeben. Nicht? Und das ist auch der Unterschied zwischen diesen beiden äh, äh, Institutionen, die man namhaft machen kann. Und es gab eben auch, eben, wie äh, das eben auch eine starke Steuerung der Personalrekrutierung äh, das eben dann sozusagen dazu, zu dieser Differenzierung führte. Es ist eben auch kein Zufall, dass Leute wie Ernst Gerke, ein exzellenter Physiker, eben aber schon sehr früh zu den Kritikern sozusagen der modernen Physik und speziell Einstein gehörte und dann sozusagen auch in Richtung NS und deutscher Physik driftete, aber äh, den Schulterschluss, den öffentlichen, doch irgendwie immer doch weitgehend zu vermeiden suchte. Aber er war, war ganz klar. Äh, ja. ja, damit wäre ich sozusagen am Ende und Sie sehen, es äh, ist also auch noch Work in progress. Äh, und äh, ja, wenn jemand noch Ideen hat, wie man sozusagen die Zahlen äh, interpretieren, auch im Vergleich äh, interpretieren könnte, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Schönen Dank. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, äh, für die in vielen Fällen sehr akribische Arbeit und dann auch äh, die Zufälle, die diese Recherchen dann mit sich bringen und diese Dokumente dann äh, plötzlich zum Vorschein bringt. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es gab jetzt zwei, drei Fragen. Also äh, komm, können Sie bitte ans Mikrofon kommen und dann. In beiden Vorträgen äh, spielte eine gewisse Rolle die Frage der Differenzen zwischen verschiedenen. Institutionen hinsichtlich der Berufung von Juden oder Nicht-Aryen vor 1933 und in die entsprechenden Zahlen von Entlassungen nach 1933, dem liegt aber doch ein weiteres Problem zugrunde, wie konnte man vor 33 überhaupt feststellen, ob jemand nicht Arier war? Ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht. Es gab ja Nachschlagewerke wie zum Beispiel den Semikirschner. Ein dickes Nachschlagewerk, in dem Namen äh, vorhanden waren und auch einzelnen Institutionen wie Universitäten namentliche Listen. Das war aber nicht besonders äh, zuverlässig. Es gab denn aber ab Ende der 20er Jahre äh, schwarze Listen, die gedruckt waren, aber äh, irgendwie so subkutan zirkulierten. Und die Frage, die ich eigentlich an beide habe äh, oder hätte, äh, ist die, äh, spielten äh, solche Sachen eigentlich eine Rolle oder wie äh, ging dieser Inf äh, Informationsfluss äh, äh, vonstatten, der dazu führte, dass man sagte, aha, der und der, äh, den können wir nicht brauchen oder äh, der der ist Jude. Ich meine, reine Namen sagen häufig nicht viel. Süß und hirsch, da gibt es eben halt Juden und Nicht-Juden von. Und irgendwelche Zugehörigkeiten zu Synagogengemeinden sagt auch nicht viel. In Göttingen zum Beispiel, da gab es einen einzigen von diesen 52 hier genannten. Edmund Landau, der zu dieser Gemeinde gehörte. Also wie ging diese Feinmechanik der Identifikation des Jüdischseins vonstatten vor 1933? Ja, ich will mal kurz beantworten, kannst du auch noch was sagen? Also das weiß ich nicht genau, aber ich habe darauf hingewiesen, es gab natürlich immer so eine aktivistischen Gruppen wie diese Arbeitsgemeinschaft. Die werden sich sicherlich in solchen Publikationen, die es ja gab, informiert haben. Also, dann muss man natürlich auch sagen, die verfasste Gesellschaft war eine andere als heute. Es waren noch geschlossene Gesellschaft, wo man sehr wohl wusste, woher kam er und so. Und also Ich kann mich erinnern, bei uns in der DDR spielte das jüdisch sein kaum eine Rolle. Ich wusste nicht, wer, wer, wer jüdischer Herkunft war oder so. Äh, aber ich bin mal mit einem, äh, später, mit einem Kollegen aus Amerika, David Cain, äh, über den jüdischen Friedhof in See zusammen mit einem anderen Freund von Cain, äh, der später äh, prominent wurde, über, über den äh, jüdischen Friedhof gegangen äh, und da sagte äh, der Kollege aus der DDR, tja, mein Großvater der mit, konnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, sagen, wer Jude war oder wer nicht. So aus dem Namen, aus äh, bestimmten Lebensläufen oder, oder, oder anderen Sachen. Nicht? Also äh, mag jetzt ein bisschen bizarr klingen, aber äh, äh, ich denke, so war die, die Lebenswirklichkeit, äh, dass man äh, irgendwie... Es war natürlich, damit war natürlich Gerüchten und auch Denunziationen Tür und Tor geöffnet. Die, es gibt ja auch Beispiele, wo Leute denunziert worden, Otto Hahn zum Beispiel nicht, oder andere Leute, wo es dann klar war, dass das äh, instrumentalisierte Anschuldigungen äh, äh, waren. Ne? Aber ich kann im Grunde keine äh, scharfe Antwort geben. Ich kann mich Ja, äh, das ist. Äh ich denke, man muss sich zunächst mal vor Augen führen, es geht um sehr kleine wissenschaftliche Communities, mit denen wir es äh, damals zu tun hatten, nach heutigen Maßstäben. Äh, sehr kleine wissenschaftliche Communities, in denen man sich in der Regel auch äh, persönlich mehr oder weniger äh, gut kannte. Und äh, das Erstaunliche ist, dass nach meinem Eindruck die relativ geringe Zahl, bei der relativ geringen Zahl der Juden im konfessionellen Sinne, Ziemlich gut bekannt war, wer jüdisch und wer nicht jüdisch war, während äh, bei den sogenannten Nicht-Ariern, die also vielleicht ein oder zwei jüdische Großelternteile hatte, hatten, äh, da war das äh, sehr viel weniger bekannt. Und das äh, machte sich auch dann äh, vor 1933 in, äh, bei Berufungen sehr deutlich bemerkbar. Wir haben in der mehrbändigen Geschichte der Humboldt-Universität eine schöne Statistik veröffentlicht, in dem es um die Karrierechancen der verschiedenen konfessionellen Gruppen geht. Und daraus geht sehr deutlich hervor, dass die Karriere und die Chancen von jüdischen Wissenschaftlern auf einen Lehrstuhl berufen zu werden, weit vor 1933, weit unter dem Durchschnitt lagen, während die Getauften, die vielleicht ein, zwei, drei jüdische, Großeltern hatten, die aber Protestanten waren, die hatten im Grunde genommen durchschnittlicher Karrierechancen, deren Möglichkeit berufen zu werden auf einen Lehrstuhl, war entsprach ungefähr dem der übrigen Mehrheit. Sie wollen auch direkt? Es gab, mir fällt jetzt der Name nicht ein, es gibt praktisch einen Vorläufer des Ratschenforschungsamtes da ist schon in den 20er Jahren sind Daten gesammelt worden, mir ist beispielsweise bekannt, dass der der Physik in Rostock, Krüger, da finanziell unterstützt hat. Es gab also sozusagen jemanden, der Daten gesammelt hat und dass das eine Resonanz im nationalen Bereich fand, dass man sozusagen da Karteikarten schon hatte, ehe das Rassungsforschungsamt begründet wurde und diejenige Person ist dann praktisch auch in dieses Amt übernommen worden. Ich war hier auch noch, an der Ohren, ob so ich ein bisschen abwegig ist. Äh, äh, äh, auch heute funktioniert ja so, so, so solche äh, Ich kann sagen, in den 90er Jahren konnte ich in meinen Seminaren mit hoher Trefferquote sagen, wer aus dem Osten und wer aus dem Westen ist. Äh, das hat sich, das hat sich äh, sozusagen, äh, deutlich reduziert, nicht? aber es gibt dieses Phänomen immer noch. Vielen Dank für Ihre beiden Vorträge. Ich würde ähm, da ich unter anderem in einer nicht ganz unähnlichen Situation bin zur Forschung, zur Wissenschaft in der DDR, würde mich ähm, ein bisschen mehr interessieren, wie Sie bei Ihrer Recherche vorgegangen sind, nach einzelnen Personen, also nach, nach Biografien, nach Entlassungsgründen, ähm, und ähm, auf welche Quellen Sie sich vorwiegend stützen beziehungsweise wie Sie dann auch bei dem technischen und bei dem Verwaltungspersonal vorgegangen sind. Vielen Dank. Ja, man kann nur so, so zahlen, die äh, Literatur <lacht> zur Kenntnis nehmen, nicht? also die Statistiken, die schon da sind. Dann gibt es bei der PTR eben äh, Akten im Reichserziehungsministerium, also die generell auch Personalakten. Und dann ist eben also von meinem Sample, das ja relativ klein, ist nicht? da ist etwa ein Drittel durch Zufall, nicht? dass ich sozusagen äh, ein, ein, ein, eine Mail von Herrn Bobzin bekam, dass ich äh, ja, auf diesen Brief von Lauer aufmerksam gemacht wurde oder die Sache mit Giobeck äh, auch, äh, das ist in hohem Maße eben äh, so, wie, wie so kriminalistisch, das würde ich sagen. Die letzte kurze Frage bitte. mich hätte generell interessiert bei beiden Referenten, wie eigentlich die Wiedergutmachung nach nur 1945, das ist aber ein anderes Thema. Zu der Frage nach der Findung des, der, der jüdischen Abstammung möchte ich Folgendes sagen. Es ist auffällig, dass junge Studenten jüdischen Glaubens und jüdischer Herkunft in dem Moment, wo sie Staatsexamen äh, erstes oder zweites Staatsexamens, insbesondere für den Ledererberuf, ablegten, äh, übertraten zum Christentum, sich taufen ließen. Und die Personalbögen der Studenten, das weiß ich aus der Geschichte in Greifswald, die zeigen schon nach der Jahrhundertwende genau diese Nachfrage nach der religiösen Einbindung. Nicht? Und in, insofern äh, war aktenkundig, wie diese, dieser Nachweis sich vollziehen konnte, und das andere ist, das erklärt auch den Tatbestand, dass Studenten und Bürger jüdischen Glaubens so frühzeitig promovierten, bevor sie überhaupt ein Lehrerexamen machen konnten oder Referendar werden konnten. Und überall stand in den entsprechenden Fragebögen diese Frage nach der religiösen Bindung.